Eine Aufgabe zur Debye-Hückel-Theorie in Elektrolyten ist im Allgemeinen die Wechselwirkung zwischen den Ionen nicht zu vernachlässigen und das bedeutet, dass die Einwahre Konzentration nicht mit der effektiven Konzentration oder Aktivität übereinstimmt. Der Quotient aus Aktivität und Anlagerungdation ist der Aktivitätskoeffizient und den können wir nach Debye-Hückel aus der Ionenstärke Ausrechnen. An der Ionenstärke sind alle Ionen, die im Elektrolyt vorhanden sind, beteiligt. Wir haben 1 Gramm Kochsalz, also 17,11 Millimol im Elektrolyt. Bedeutet, wir haben 17,11 Millimol Natriumkationen und 17,11 Millimol Chloridanionen anionen vom Kochsalz im Elektrolyten. Hierzu kommen noch 1 Gramm Natriumsulfat. Das bedeutet, wir haben 14,02 Millimol Natrium zusätzlich und 7,04 Millimol sulfat zusätzlich. Insgesamt haben wir also 31,13 Millimol pro Liter Natriumionen, ionen 17,11 Millimol pro Liter Chloridionen und 7,04 Millimol pro Liter Sulfationen. Die entsprechenden Ladungszahlen bzw. das Produkt Z mal C ist hier ebenfalls aufgeführt. Wir können auch die Protonen-Hydrozyt-Ionen mit berücksichtigen, obwohl deren Ionenkonzentration mit 10 7 mol pro Liter bei pH 7 sehr gering ist. Die gesamte Ionenstärke erreichen sich jetzt als 1/2 Summe Z zu 1 halb mal 76,4 gleich 38,2 Millimol pro Liter. Wir setzen das einfache hückel Grenzgesetz für Kochsalz an. Ladungszahl ist 1 und minus 1. Wir nehmen die Wurzel aus der Ionenstärke in Mol pro Liter und erhalten als Log F plus minus minus 0,0995. Ergibt einen Aktivitätskoeffizienten von 0,795. Die effektive Konzentration ist also ca. 80 der einfachen Während die Eingabekonzentration 17,11 Millimol pro Liter beträgt, beträgt die Aktivität der Kochsalzlösung 13,61 Millimol pro Liter.